Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert äh, Ich habe gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht letztes Mal Irgendwie Folge 18 ist weg Ich weiß aber nicht wieso äh, Aber auf jeden Fall äh, Habe ich gespeichert natürlich, logischerweise <lacht> Ich kann nicht mehr genau sagen, was passiert ist Ich mache ja meine Recaps, damit ich später ähm, noch ein Story-Recap machen kann Wir sind von hier unten reingekommen Das war letzte Folge noch Danach habe ich hier drin ein Detektiv-Ding gemacht, wo ich rausfinden musste, dass Schlaraffel oder Raffel besser gesagt Apfel gefressen hat. Danach bin ich in die Arena, habe mein Evoli geopfert. <lacht> Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, Entschuldigung. Auf jeden Fall, unterwegs habe ich mein Evoli geopfert, weil ich gemerkt habe, ja ist kacke. Und danach. Habe ich die Arena-Challenge gemacht, habe fett gekämpft. Pilippa ist fast gestorben dabei. Dann habe ich ihn wiederbelebt, also hochgelevelt. Dann kam Olaf rein, ich habe Olaf-Dynamax, Olaf ist gestorben. Pilippa ist gestorben. <lacht> ja, schlussendlich sind die tot. Ist ja wirklich so. Und wir sind jetzt so weit, dass das die Folge 18 wird, also... Ich schreibe mir das kurz rein. Ich weiß nicht, wieso Folge 18 da weg ist, aber... Ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Aber auf jeden Fall, <lacht> Olaf ist tot. Pelippa ist tot. Und Sanja hat uns gesagt, wir sollen uns nach dem Arena-Kampf mit ihr treffen im Restaurant. Und das war es eigentlich auch schon. Der Arena-Kampf hat mega lang gedauert. Und bevor wir jetzt in dieses Restaurant gehen, muss ich noch kurz heilen, weil Hawkeye hat äh, gekämpft. Bisschen Damage gekriegt. Ich war noch im Raiden, deswegen. Hab noch zwei Raids gemacht danach, bevor ich die Story fortgesetzt habe. Äh, für mich ist jetzt eine Zeit lang her einfach so das kleine Info. Äh, das letzte Mal aufgenommen habe ich vor fast zwei Monaten. Hab die Folgen rausgeladen, alles hochgeladen, Assassin's Creed dazwischen gespielt, Call of Duty mal kurz. So sieht unser Team aus, ich habe gesagt, Blubberbernd und Steinrich. Kriegen noch ein Level up ein bisschen, wenn ich das hab. Das heißt... Oder zumindest Steinrich, wenn das geht. Blubberbernd weiß ich nicht, ob der hochkommt. Ja, ich nehme zuerst mal die Useless-Attacken raus und danach kommen dann die sinnvollen halt nach. So, ja, Blubberbernd bleibt mal da, wo er ist. Blubberbernd, so. Ah, ja. Aber der hat Steinhaupt. Das heißt... So Zeug wie Bodyslam oder so sollte eigentlich keinen Schaden machen. Ah ja, okay. ich könnte noch kurz durch die Attacken durchgehen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Kann ich das... Ah, ich habe meinen Controller geholt jetzt. Kann ich das sinnvoll... Ja... Ja, mit einem Dreier-Treffen ist Steinwurf besser. Schutzschild bis der Attacke. Bodypress. Wäre natürlich interessant auf Steinrich. Mal schauen, ob das drin bleibt. Ich gehe mal kurz durch die Attacken durch. Ich bin gleich fertig. Ähm. Ich nehme Slam raus, noch mal raus nochmal jetzt. Von mir aus. Siedewasser könnte für Blubberbeeren sein. Jawoll. Ja, ich habe jetzt halt einen. Ich habe keinen Rapid-Fire-Controller, nur mal so. Ah, der macht mehr Sinn mit Aqua-Durchstoß. Stimmt, dem habe ich ein Physical gegeben jetzt. Ähm, kein Rapid-Fire-Controller, sonst könnte ich einfach A-Spam, das wäre natürlich auch nice. Ich habe so einen billigen mit Kabel-USB-Anschluss für 25. Geschlagbohr trifft halt eher mal. Also muss ich nicht eine Runde warten. Gift-Shock ist Special, äh, Rambos, Entschuldigung. Je schwerer er ist, desto mehr Damage. Ja, eine Stahlattacke ist schon gut. Ich habe übrigens nachgeschaut. Nach Regelwerk, das war wegen den VMs noch so zumindest, darf man die Pokémon ja jederzeit im Team wechseln. Und das würde ich dann jetzt auch mal so machen. Ja, Blubby ist schon schwer. Mal gucken, was blue zu kann noch. Ich habe es voll vergessen wieder. Ah ja, der kann Ubleithieb. Ja, Ubleithieb macht mehr Sinn bei dem. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so mache, ehrlich gesagt, gerade so. Aber ich, es wäre nicht dumm eigentlich, dass ich halt je nach Arena Pokémon wechseln kann. Aber ich muss sie dann halt leveln, beziehungsweise ich muss dann Raids machen gehen für uns. Aber das heißt, ich hätte diese Auswahl an Pokémon hier zur Verfügung. Und das sind schon viel. Ich habe den Brokkoli dann stimmt. Ja, wie gesagt, ist ein Zeit her, dass ich gespielt habe. Das war zu weit. Der hat aber noch keinen Drift drin. Ich habe den seit zwei drei Monaten jetzt. Ne, seit ja nicht ganz zwei Monaten. Wegen Smash. Ah, jetzt fehlt ein Pokémon im Team. Ah, Sorry. Scream muss natürlich mit. Ja, ich könnte einen Type Disadvantage natürlich ausgleichen. Uh, die Frage ist, ob ich es mache. Ich glaube schon. Ich wusste halt nicht. Ich dachte, man muss mit dem Team spielen, was man hat. Was natürlich auch eine Challenge gibt. Ich glaube, aber das kann halt recht schwer werden mit der Zeit, wenn man nicht ausgeglichen genug ist. Okay, ich habe mir den nächsten Ohr. Ich mache es gleich wie bisher. Ähm, ich mache einen Quick Spam durch. Noch mal eine Wandmalung. Uh... Ja, die Knöpfe oben geben. Ich habe hinten noch bei den Schultern, also hinter den Schultern, unten beim, und der Mittelfinger ist noch zwei Knöpfe, die ich random belegen kann. Ähm. Ja, da sind Grabsteine hinten. Die haben so ein bisschen ein Lächeln drauf. Ja, natürlich weiß ich das. Hopp, meine Fresse. Okay. Ja, jetzt ist die Frage. Ich lasse es mit dem Team, glaube ich, so, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Das klappt ganz gut. Ich muss halt ein bisschen mehr diverse arbeiten, aber das wird, wird schon, hoffe ich. Wobei, nein, ein Change wäre halt schon schlau. Ich gucke mir das an. Wobei, nein, ich kann ja unterwegs. Ähm, dann müsste ich mich auf die Regel befassen, dass ich Pokémon nicht auslesen darf, außer im Pokémon-Center zum Beispiel. Ähm, von daher, ich lasse die Regel Reg Reg so, wie es ist. Ich darf sie unterwegs austauschen, wenn sie sterben. Ich darf sie aber nicht austauschen, wenn sie leben noch, so. Ja, okay, lass uns kämpfen. Äh, ich war schon heilen, aber okay. Ja, und jetzt äh, Reflex natürlich nicht vorne. Das wird interessant. Okay, levelmäßig sieht es echt böse aus. Ich muss mal kurz gucken. Theoretisch könnte ich einfach auf Scream gehen, aber. Ah, da ist rechts ausgeglichen auf dem Spezial, aber eher. Ich glaube Blooby hat einen Ubleithieb wäre ganz gut. Oder Body Press wäre auch nice. Hm. Die sind beide halt nicht so hoch mit dem Level. Ja okay, da kaum Angriffswert. Ich schmeiß mal Blubby rein. Ich hoffe, ich bereue das nicht vom Level, aber es wird gehen. Ich habe letztens am Turnier Online mitgemacht, gemacht. Ich habe es da nicht aufgenommen. Ich habe es mir belegt. Ja, natürlich halte ich mich nicht zurück. Das wissen du. Ein Igler, natürlich Deffen zu erhöhen muss ja sein. Ja, ich weiß echt nicht. Ich habe von meinem kompletten PC durchsucht. Ich habe äh, im Edit, also hier in der Elgata nochmal geschaut, ich habe auf YouTube geschaut und die Folge ist einfach wirklich nirgendwo mehr zu finden. Ich habe die glaube ich aus Versehen. Weil ich habe währenddem ich Folgen die anderen Folgen hochgeladen habe, habe ich die rausgerendert und ich dachte eigentlich dass die hoch ist. Aber anscheinend habe ich mich da getäuscht. Ich könnte höchstens noch mal gucken, ob die in einem anderen Ordner gelandet ist. Das kann passieren. Nein. Ich mache es einfach mal neben dem Kampf. Für ne? mich kackt das auch an, wenn die weg ist, ehrlich gesagt. Nice. Weil ich habe... Hier, wo ich Bilder reinschmeiße, waren meine letzten Speicher. Ah, die könnte hier genannt werden. Nein. Ja, okay, die Folge ist wirklich weg. Und ich weiß nicht wieso. Tut mir leid. Es war nur der Arena-Kampf gegen Mac. War eigentlich ganz cool. Die Arena ist halt ein bisschen speziell. Okay, okay, okay. Risiko. Aber ja, ich habe ganz viel gelernt jetzt. Ich habe nachgeschaut. Ähm, dass ich nicht austausche. Also, dass ich im Wechselspiel. Wechsel. spiele. Ist. Ähm, eine Herausforderung. Also, man kann es muss es nicht machen. What the fuck? Ich hätte nicht gedacht, dass er stirbt. Ich habe den noch extra gelevelt. Ich bin voll Idiot. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass er drauf geht, ganz ehrlich. Ja, easy, dann machen wir es halt so. Das Vieh ist einfach so schnell, das ist echt kacke. Hawkeye könnte sich gleich entwickeln Eigentlich mit 44 Sollte er doch von oben sein, meinte ich Ja, ähm Eben, ja, auf jeden Fall Folge 44 war nur der Äh, Folge 18, Entschuldigung War nur der Arena-Kampf, das ging uh Oh oh äh, ja Sonderregel, genau es gibt Sonderregeln, dass man Folgen spielt, es gibt Sonderregeln, dass man nicht austauschen darf, es gibt Sonderregeln, dass man ähm, nur Items im Kampf verwenden darf, die getragen werden können, also Bären und so zum Heilen. Alles Möglichkeiten. Und der Folgenkampf Schwierigkeit. Und dass ich äh, mein Pokémon-Team nicht auswechsel, ist halt ein selber Ding, weil ich es nicht gecheckt habe. <lacht> ähm, aber macht halt Sinn mit den Farbs und so. Nice. Gedankengut wäre gut zum Boosten, mache ich aber nicht. Ritzigel Elektro, ne? Nur Elektro. Ah, fuck, jetzt noch nicht. Genau, das wären die Optionen auf jeden Fall, die ich hätte. Ich bleibe jetzt, so wie ich bin. Die Ringen stehen hier unten, ich habe sie ein bisschen angepasst. Äh, je nachdem, welche Folge ich bin, ungefähr... Nice. Ah, ich finde sich im Beutel. Toll. Ja, auf jeden Fall, äh, das wäre es dann eigentlich auch schon. Das Turnier mit Wolfie habe ich mitgemacht und äh, man durfte zwei Legendaries, die nicht legal sind, im Spiel zu spielen normalerweise in der Series 7. Das heißt, bei mir war es Lukia ja, und Endynaros. Endynaros fand ich einfach cool wegen der Diner-Version. Also man kann ja die Hand nicht spielen, aber man kann den... Äh, Endynalos Angriff da die Kanone nutzen. Alter. Äh, die. Sie heißt nicht Unendyna Kanone. Ah ja, fuck, der Blitzfänger. Vergesse ich manchmal, sorry. Okay. Irgendwo müsste der noch einen normalen Schallangriff können. Weißt du aber nicht mehr wann oder wie. Müssen wir mal gucken. So. Attacken hier. Oh nein, die Niedrigform und die Hochform haben unterschiedliche Angriffe. Oh nein, ich habe die Tiefform. Wann das Überschallknall. Ja, das kann ich überschalten sein. Also Level 48 lernt er das. Okay, also gleich. Ja, auf jeden Fall, äh, ich habe dann eben Endynados gespielt, ich habe Amphira mitgenommen als Heta, Elfu als Supporter und Kostoso als Dynamax Downbeat. Das ist abartig geil das Spiel. Ja, definitiv ein höheren Spezialangriff. Da trifft einfach alle. Das heißt, ich im Funkensprung und ich darf die einfach nicht einsetzen, wenn ich 2 gegen 2 mache. Ja, Hauptkassiert ist wieder Depri. Aber Alter, das mit. Ah, nice. Das mit Blubberband nervt mich gerade. Das war dumm. Ich dachte, der hat mehr Defensivwerte. Habe ich das so überschätzt bei dem? Ich habe den zuletzt halt in Gen 5 gespielt, wirklich. Aber ich dachte, der hat mehr Defensivwerte. Aber es gibt noch eine Hilfsklausel, das fand ich ganz gut. Pokémon, die bereits diesen Pokéball-Symbol haben, dass ich den Pokédex habe, darf ich nicht nutzen. Und ich fand das halt voll legitim, aber... Ja, ich habe jetzt schon ohne gespielt, ich ziehe das jetzt so durch, wie ich es habe halt. Ja, wir müssen über... Genau. Also die Arena haben wir ja schon. Das heißt, wir müssen noch Route 9 und Spike fort. Ich hänge mal kurz meinen Stuhl aus. Dann klickt er nicht die ganze Zeit, wenn ich nach hinten gehe. Ja, Blubberbeeren. Das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig scheiße. Ähm, dann nehmen wir mal einen krebs mit. Natürlich habe ich jetzt keine EP-Bonbons, nix. Die würde ich ja normalerweise zwischen den Folgen farmen. Aber ich habe das jetzt recht vernachlässigt, ehrlich gesagt, weil ich gefunden habe, wenn ich das jetzt zwei Monate lang mache, ist das halt... ein ...bisschen assi. Oh, habe ich ein hässliches Ding? Ja, den, den kann ich eh dann im DLC ist dann besser. Ah, Item. Komm, komm, komm, komm, komm, Okay. So. Ja, ja. Äh, ich werde jetzt nicht zurückgehen und... Das Barbershop. Okay, den kann ich noch nicht kämpfen. Ich gehe jetzt noch nicht zurück und gehe in die Liga... Äh, gehe in die Naturzone zum Raiden. Das ist mir dann zu blöde. Okay, und das erste Pokémon, das uns hier begegnet, darf ich mitnehmen. Da ist natürlich im Eisgebiet. Float hier ein bisschen im Nachteil. Ich hätte auch angeln können, aber ne? Die will kämpfen. Random Encounter. Da. Und es ist ein Octillery. Interessant. Interessant. Mit Overdrive würde ich es halt direkt killen, wahrscheinlich. Special Move? Ah ne, die Oktokanone ist ja. Das ist halt ein Problem hier. Habe ich einen Wasserball spezifisch? Hohes Körpergewicht, Levelunterschiede, Wohnstein... Nein. Alright. Nice. Perfekt. Abschlag. Ja, das Abschlag ist eigentlich gut. Schmeißt Items weg. Vor allem ist eine gute Sch uh, Unlichtattacke. Wird ja auch mit... Ähm Rillaboom, also mit dem Goldraum gespielt. So. Das wird jetzt einfach Octodad. Mir fällt sonst gerade nichts ein. Ich habe nicht mit dem Octili gerechnet, ehrlich gesagt. So. Dann mal da hinten ein Item. Gut, Habe ich den Surf Fahrrad schon? Ich bin voll nicht mehr sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kriege ich erst nachher jetzt dann. Und dann kann ich die letzten Gebiete noch abklappern für Pokémon. Ich könnte auch gucken, ob ich Sonderbombe, alter. Ist das schnell? Stimmt. Drecksfies, ist fies, verdammt schnell ich kann gucken, ob ich Sonderbonbons habe, aber das war jetzt ein kompletter Waste für Level 13. Glücksei wäre Glücks wär ganz cool, aber ne. Ich glaube, der hat H2O Absorber. Fuck, er hat doch Volt Sauber. Ich war mir nicht mehr sicher. Kann die überhaupt h 2 haben? Doch, h 2 was ist hidden. Erleuchtung als normale zweite, die ist auch nice. Ähm, na gut, das ist... Den macht halt fertig. Ich schick mal Hässlern rein. Achso, im Kampf macht das nichts die Fähigkeit Erleuchtung, aber es gibt Pokémon, die angezogen werden. Also doppelte Chance auf Encounter. Nicht ich gut, um Sachen zu farmen. Ich hast das immer gewusst, dass ich Sachen gefarmt habe. Zum Glück ist es den käfer psycho nicht flug -Psycho oder so. Ah ja, noch eine Klausel habe ich gefunden. Die Shiny Claws, weil Shinies sind ja mega selten. Dass man Shinies, wenn man encountert, hat, extra fangen darf und benutzen darf dann. Fand ich interessant, finde ich cool. Ich habe ja gesagt am Anfang, ich nutz, ich fange die halt, aber gebe sie dann rüber. Aber anscheinend darf man die auch mitbenutzen, legal, weil sie shiny sind. Wenn man in so einen Encounter kriegt. Ja, aber ich kann es noch nicht. Fand ich halt legitim. Ich steige mal ab, dass also ich das drücke. Ich brauche Supertränke. So. Tada. Klemmi braucht noch einen Gegenstand, ne? Braucht er was zum sich entwickeln? Ich glaube Level 28, ich guck mal kurz nach Sicherheits. Sicherheitshalber, ein Krebs, Korps dann. Komm, mach, dankeschön. Level 30, okay, jetzt braucht kein Item. Ich hätte Level 28 gesagt, aber okay. Ah, das sind die Feder natürlich. Ich mache jetzt, ich könnte noch die Baristas machen, die habe ich noch nicht gemacht. Jo, jo, jo. Ich habe mir mein Pokémon so richtig abgetan. So jetzt bin ich super drauf. Ready. Machen wir nachher dann. Die Baristas hätte ich noch machen können. Habe ich eigentlich? Ich habe ja gesagt, wenn ich zwischen den Folgen mal was ähm, habe hier. Ah, die Screenshots, die ganze Zeit. Das war eigentlich der einzige Kampf, den ich gemacht habe, glaube ich. Was war hier? Das war Ultimation. Ja, das war der einzige. Ähm, da habe ich einen cooles vermöbelt. Bevor ich das vergesse. Ich finde es halt geil, dass die Recordings eins zu eins von dem hier kommen, aber halt nicht in Full HD angegeben werden. Na ja gut, ich habe es auf einem kleinen Bildschirm gemacht, aber... oder? Nein, nicht mal. Das habe ich dann bekommen hier. Das war glaube ich der einzige Raid, den ich noch gemacht habe. Nachher wollte ich halt nicht mehr spielen wegen Authentizität und so. Muss ich nochmal an. Mach ich auf jeden Fall. Jetzt, wo ich wieder aufnehme, kann ich auch ein bisschen mehr ähm, machen. Ich wollte es wirklich nicht wegen dem Updrift-Controller, war das so mühsam. Deswegen habe ich auf der Switch fast gar nichts mehr gemacht in der Zeit. Dann habe ich ihn geholt. Danach war ähm, Trials in Aktion, dann habe ich das noch geholt. Jetzt habe ich es halt auf PS und äh, Switch, aber egal. Naja, das war ein guter Kampf. So. Oh fuck. Ah doch, das ist Route 9. Okay. Ich wollte gerade sagen, oh fuck, war das noch eine alte Route. Aber nein, das ist alles Route 9 hier. Inklusive hier unten. Das heißt, hier unten darf ich auch nichts Neues fangen. Und im Route 9 Tunnel gibt es keine. Okay. Facken jetzt gerade Komalma Ah oh, nein. Ja, ja, wir haben uns gecheckt, ihr seid scheiße. Ja, wir verhauen die Arschlöcher, natürlich. Ja. Oh, die sind so nervig, so useless. Die kriegen halt so einen coolen Charakter mit Mary. Sind ja, eigentlich so Scheiße. Ah, ich muss mir auf AP gucken, irgendwie. Ja, nicht mal klemmy kriegt genug EP, weil die Scheiße sind. Okay, die haben schon coole Pokémons. Pokémon. Ja, ich weiß, Pokémon ist nicht mehr zu ein Pokémon, ist mir egal. Gerade jetzt. Weil Panda groß cool. So einfach ist es. Nice. Ja, ich mache das jetzt mal so. Ich will einfach, Ja, dann verpiss dich doch. Rotumrad Man hätte ja sagen können, das Rotumrad wurde abgegradet, aber egal Egal, also die Zeitdinger da auf jeden Fall blustern sich auf Jetzt im Wasser Man kann den Boost immer noch nutzen Ka-Octo. Eine Tri-Pearl, die ist ein bisschen Geld wird. Okay, hier habe ich mich mal ver verfahren, weil es echt komisch ist. Ich glaube hier ist komplett falsch. Und ich ignoriere einfach alle Trainer, mit denen ich trainieren könnte. Das ist mega toll, ne? Erst dreimal. Vier. Ja, mindestens sieben sollten es sein, meinte ich. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ah ah. Das habe ich mir fürs äh, bizarro raum ja gemacht. Das ist voll cool. Das kann was. Einfach mal den Next Strike mit, aber das macht fast nichts. Das Ding ist halt tanky, as fuck. Dann mache ich es halt so. Dankeschön. Ja, Schutz steht so. Multi im Doppelkampf halt voll gut, im Single Battle. Hm. So, ich gehe nochmal mal, kurz. Komme ich hier unten überhaupt raus? Nee, das war eine Sack. Also, das heißt, ich mache die Tränen jetzt von unten hoch wieder. Aber ich müsste da glaube ich links über die Insel, wenn ich es richtig habe. Petra Aha. Es drückt mich immer noch auf, dass Blubberbernd von einem Feuer-Pokémon gekillt wurde. Ich dachte, wirklich, der hat doch viel mehr Potenzial in Death eigentlich. Wie hieß es, dumme Viech? Ich wollte gerade Blubberbernd eingeben. Ich weiß nicht mehr, wie es richtig heißt. Ja Ja, komm, danke Dankeschön. Statuswerte. Oh. Oh, okay. Nein, da hat scheiß Defense. Scheiß Init. Bisschen besseren Angriff und viel KP. Aber allgemein gar nicht so ein gutes Spread eigentlich. Alles knapp um die 70 bis 100 rum, nicht mehr. Also Defenswerte Defense-Werte plus Angriff... Äh, Spezialangriff sind 75, Init ist 70... Spezialangriff war 95 glaube ich. Und KP 105, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich habe schon wieder zugemacht deswegen. Aber ich glaube so rum war es. Ja, KP ist das einzige, was wirklich gut ist bei dem. Das, ist nicht das Gegenstück zu Onyx, weil Onyx hat eine geile Defense, aber einfach so keine KP. Das ist halt ein bisschen schade. Okay, also. Was habe ich hier unten noch? Die Zoomlins, auch so. Um, Super Trank reicht. So, und das Key-Item habe ich wahrscheinlich das Fahrrad drin, ne? Das neue. Ja. Ah, ja, ich vergesse immer, dass ich eine Flugzeug habe. Äh? Ich kann doch ja wohl die Ohrenstöpsel anziehen, wenn ich will. Oder kann ich das nur jetzt machen? Ich kann meine Lautstärke nicht einstellen, wenn ich will. Pokémon. Was war hier unten? Achso, hier komme ich. Okay. Ah, das war glaube ich mein Problem, weil ich da einmal rumgeloopt bin unten vielleicht. Das kann sein. Ah, ich hänge hinten. Okay. Ach, ich hasse Fischschwarm. Der kann, glaube ich, nur das lernen. Das Fähigkeit. <lacht> Interessiert mich nicht. Ja, der hat nur Fischschwarm als Fähigkeit. Hat Loser den Level 20 erreicht und hat es zu Beginn des Kampfes über 25 max KP. geht es in Schwarmform. Die Base-Werte sind 175, boah ist das viel schwach. Ach du Scheiße, das hat ja nichts, alles nur 20er. Und dann in der Schwarmform sind es einfach 140 Angriffe und Spezialangriff. Das ist verdammt stark eigentlich. Langsam aber stark. Sehr gut. Ich weiß auch noch nicht, ob ich zum Beispiel die Remakes von Assassin's Creed spiele. So. Remake ist halt so, eigentlich nichts Neues. Wollte ich nochmal mal so nebenbei sagen. Das sag ich dann im ersten Screen dann vielleicht besser nochmal. Aber ja, ich habe es mir angeschaut. Es lohnt sich irgendwie nicht. Also es lohnt sich schon, weil es halt cool aussieht, aber naja. Ah, ich glaube hier unten geht's weiter, ne? Ja. So viel übersprungen. Ich mag meine Handschuhe. Boah, Gift, äh, Giftwasser. Story as fuck. Wenn's Bunker kann, ist nice. Das wollte ich nämlich vorhin machen, hab ich vergessen. Aber es ist halt PvE, da sind die Pokémon nicht ganz so gescheit gebaut. Zum Glück. Also sie haben sich schon was überlegt dabei, dass man die Pokémon so verteilt, jeder Trainer muss hier irgendwie programmiert werden mit Attacken. Mit dem Level Pokémon und Attacken. Aber zum Glück haben sie es nicht so voll Meta gebaut, sondern ein bisschen low teilweise. Wasser-Pokémon sind meistens gut, aber kommt halt auf Attacken, Building und so drauf an. Ne? So. Ah, da bin ich voll reingesäbelt. Gegen einen Kloptopus. Voll oh, süß. Ist nur Kampf. Ich habe so gehofft, dass es Wasserkampf ist, aber nein. Also es macht halt Sinn vom Typ her, dass es nicht beides ist wahrscheinlich. Ich muss nur gucken, dass ich es nicht scheiße erzähle. <lacht> Wäre peinlich gewesen. Das Spiel ist einfach stärker als alle Trainer, da. Ich rush halt alles mit, Stream, mit Scream durch, das ist irgendwie kacke. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Gibt es einen Double? Warte mal kurz. Ich nehme Scream raus. Mal so. klemmy mache ich noch nicht. Ich mag halt die Sprites von. Okay, von der Tänzerin geht sogar. Ah, ne, ne, genau, den mag ich einfach nicht, wie sie da steht. Ich finde das so doof. Ich mach trotzdem einen Spukball, ich will zuerst Reflex loswerden für beide. Das hat ein Hochform Reflex. Das hatte ich bei meinem Run, als ich es privat gespielt habe. Nice. müsste meinen Angriff glaube ich senden. Oder? Ausweiswert, Ach so, okay. Ah, da darf glaube ich eh nichts mehr anders, weil ich dem ein Item gegeben habe. <lacht> Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe auf dem ein Wahl-Item drauf. Vom Icon hätte ich jetzt gesagt, ja. Abschlag ist gut, aber bringt mir jetzt in diesem Spielversion nicht viel, weil ich halt keine PvP habe. Shake me the tree. Ja, Abitur. Ja. Fünf. Jetzt kommt ein Pokémon. Immer noch fünf. Ganz selten kommt auch ein Kikugi runter, aber ganz, ganz selten. Muss ich farmen für den De den Living mal, weil ich meinen Main-Story-Decks noch Living gemacht habe. Und dann habe ich alle hochgeschickten Living-Decks auf Bank, die aus Gen 8 auf jeden Fall suchen, äh, weil ich nach National-Decks sortiert habe. Und dann war der halbe Living leer und vor allem alles aus also Galava weg. Die Kanto-Versionen waren alle noch da. Man kann ja auch immer einen Snobilikat holen. Es gibt einen Tauscher, der gibt dir für einen alolas nobili also für einen Mauzinger, nicht für alolas Snobilikat, Entschuldigung. Gibt es dir einen Snobilikat? Kanto. Dieses Poster unten rechts ist sehr unvorteilhaft irgendwie gestaltet. Wir kommen nicht rein, ja. Ah ja, das sind die Challenger, ja. Okay, ich glaube, wir müssen gegen Mary kämpfen hier, als Danke, oder als Gegenzug, das uns hilft. Ayo also easy, wieso lernt Krebutak <lacht> Krebskor keinen Steinhagel? Logisch. Hätte ich ja drauf kommen können. Durchbruch? Na klar, wieso nicht? Ich mach selten Normalattacken halt leider. Ich guck nur, was Klemmi kann eigentlich. Ah ja, klar. Ah, nein, da ist ein physischen Bild. Lohnt sich das nicht so extrem. Kaskade, natürlich. Was kann er der jetzt für eine Wasserattacke? Irgendwas konnte der Blubstrahl. Genau, Kaskade ist halt physisch, das ist einiges besser. Und stärker sowieso. Best Attack ist stärker. 120 mit Stab. Ist schon ziemlich gut. Okay. Äh, heal. Unbedingt Heal. Hier kann man übrigens Kubu hinfangen. Ganz selten. Muss ich machen. Für den Dex. <lacht> war nicht so lustig, wie es klingt. Nein. Ah, fuck, habe ich keinen Paraheiler. Welche war das nochmal? Ja, in Notfall gibt es halt eine Punus. So. Und heal. Right, okay, ich fange mit. Oh, an, wollte ich sagen. So. Na, du? Da ist hier Heimatort, ihr kennt einen Geheimgang, logischerweise diese Wand hier, die ziemlich versteckt ist natürlich. Machen wir Mary noch fertig. Die hat einen mega coolen Battle Theme, ich liebe den. Den sind eigentlich immer, wenn ich online spiele, nehme ich ein Battle-Theme von ihr. Folterknecht sagt, ich kann nicht zusammen hintereinander die selber attacke einsetzen, meinte ich. Im Level sind wir gar nicht so weit hinten her, äh, nicht so weit voraus, außer also mit Reflex jetzt. Von daher denke ich, wird es recht fair noch. Ja, der wäre problematisch. Ja, war ich richtig? Weil der ist Kampf und Licht und Kampf ist halt böse gegen Onyx. Genau. Finde ich aber interessant, dass Onyx schneller ist. Ich dachte, Zurokex ist viel schneller. Äh, ja, Irokex. Okay, das war's mit Onyx. Alright. Jetzt muss ich einen gescheiten Eintausch machen. Unlicht frisst halt nichts vom Psycho. Das ist das Problem. Aber vom Käfer. Meinte ich. Ziemlich sicher, ja. Das muss so man mein To-Go, ich nehme nach Tara, wenn ich Unlicht gucken muss. <lacht> immer so diese Single-Types. Typ Die Schwächen. Doch ja. Kampfkäfer, Kampfkäferfähig. War ich sogar richtig mit allen drei. Nice. Toxiquark, wieder... ...Kampf... und Licht? Habe ich den schon? Nein, noch nicht. Finden wir so raus. Der wird halt leider weh machen, weil es Unlicht ist gegen Psycho. Nein. Warte, Toxiquark... Der muss Gift sein, das ist ein Toxi-Pokémon, Natürlich... Mein MVP trotzdem. Weil jetzt wäre halt auch nichts gut mit der Schaufler. Ja, fuck. Egal, Risiko. <lacht> Immer Risiko gehen. Die beste Idee für eine Naslog, Risiko-Pokémon. <lacht> ich würde gerne in diesem Video noch kurz in die Arena reinkommen. Also besser in die Stadt gesagt, so viel mehr als die Arena ist die Stadt eben nicht. Ähm, dann gehe ich kurz heilen, mache die Kaffee-Typen, die Baristas. Und dann geht's in nice. Dann gebe ich noch kurz ein bisschen raiden, weil jetzt brauche ich die Tickets, also die Bonbons. Besser gesagt nicht Tickets. Jetzt haben wir zwei Pokémon. Okay, jetzt habe ich ein Unlicht-Pokémon im Team durch das. Das ist natürlich auch ganz nützlich. Ich trinke mal kurz was. Mach einen Eistee auf. Ich habe so einen Tetrapack Eistee. Sternschauer. Ne, finde ich doof. Ist schon eine gute Attacke, aber nicht jetzt. Kommt zu spät für den. Ja. Okay. Ja, sie müsste sich auf jeden Fall rechnen, das ist okay. Jetzt zeigt sie mir, wie wir in die Stadt reinkommen. Bisschen heruntergekommen hier, ne? Das hat Spikeford. Spikeford ist auch die Arena, bei der wir nicht Dynamaxen können. Was ich einen coolen Ansatz finde, weil er ein Arenaleiter ist, der nicht Dynamaxed ist, aber. Nimmt halt irgendwie ein bisschen dieses spezielle Arena-Feeling weg, wenn man nicht merken kann. Aber ist okay. Hier ist okay. Ah, Onix ist tot. Ja, Entschuldigung. Sorry. Item auf Bank. Onix weg. Können Bartholomeus mitnehmen. Ich kann mal gucken, wo ich die gefangen habe überhaupt. <lacht> ja, dich habe ich sicher später gefangen. Die zwei auch. So ein Fairy Tale war halt schon cool, ne? Also Psycho. Wäre, ja, glaube ich, Fairy später noch. Und er hat ein Special Attack Investment, das ist gut durchs Wesen. Ich nehme Primano mit, das ist eine gute Sache. Will ich, dass er Volltreffer landet oder kann ich den sonst supporten? Sonst. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ha. Ja. Ne, ich gebe dem Volltrefferquote. Ist okay. Äh, Attacken, muss ich gucken. Zauberblatt. Nice, der kann Zauberblatt lernen und es ist stark bei dem. Also bei der ist ein Weibli weibliches Primano. Heilt alle Statusprobleme, ist schon gut, aber nein, danke. Und wenn ich es richtig habe, entwickelt sich das irgendwo im 40er-Bereich mit Entwickel-, also mit Level. Ich muss dafür nicht irgendein Item oder so machen. Schutzflug wäre cool gewesen, ne? <lacht> Diebeskuss, natürlich kann der Diebeskuss lernen. Also, ich mag die Diebeskurs halt ein bisschen mehr, weil es noch Damage macht. Okay. Dann gehen wir jetzt noch kurz die Baristas ab. Und dann ist fertig. Die sollten noch nicht möglichst viel stärker werden, meine ich. Nur kurz gucken. Ich weiß nicht. Ich weiß, es gibt einen hier. Ich weiß nicht, ob es hier einen gibt. Ich glaube. Ah, Wo war der zweite nochmal? Fuck. Wie ist der hier angeschrieben? Gar nicht. Ja, der muss hier sein. Ich glaube links in der Ecke liegt. Es war nicht das Knospien, das Knospien war das Hotel. Wie sehen meine Startreihen aus? Alles so. Ich muss die anderen zuerst noch ein bisschen leveln. Hallo. Du hast heute schon... Oh, ich habe einen Dayskip gemacht, stimmt. das nimmt er mir übel. <lacht> ah, ich bin aber wieder auf dem richtigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, das nimmt er mir übel. Das kann gut sein, ja. Weil ich habe mir fürs Turnier noch Endinalos machen müssen. Und ich muss das auf Level 100 bringen und dann mit den... Akademie-Dinger noch leveln, also pushen. Das geht relativ einfach, aber man muss halt jeden Tag einen Dayskip machen. Ja, die nehmen mir den Dayskip übel. Scheiße. Dann kann ich alles haben. Aber wir können hier in die Mitte jetzt gehen und ein Pokémon fangen. Okay. Vielleicht hat der Flottebälle, das wäre ganz cool. Nein, aber er hat Tauchbilder. lassen das mal. Äh, nein. Kann ich mein Fahrer noch updaten? Ja bitte. Hau rein. Nein. Ah, ich muss nur einmal drücken. 5000 fürs Max. Okay, das hole ich mir. War das diese Insel hier, die ich noch nicht entdeckt habe? Oder im nächsten See? Ich glaube, das ist... Nee, das muss die sein eigentlich. Ich fahre da mal kurz hin. Ja, das Auge, genau. Perfekt. Und danach habe ich im Hut des Giganten noch nichts gefangen und im Wutanfallsee, meinte ich. H H äh, Hut des Giganten, muss ich kurz nachgucken, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meinte. Ja, das war Megalithenebene. Und auch hier. Ah, klingt gut, okay. Machen wir. Okay, Randoms, Random, da waren Random. Ein Pelipper, okay. Item hat. Den brauche ich sonst eh nicht. Ich hasse 10.000 Bogebälle rumzuschleppen, finde ich Okay, Level 10. Unterschiede ist kein gut genug Unterschied. Ja, also sehr gutes Deutsch. Ich weiß aber man weiß, was ich meinte. Wie funktioniert denn der? Da? Ist das eigentlich Level das doppelt so hoch? Hat ein Level aber eine viermal so hohe Fangchance? Wie ein Pokéball, das ist eigentlich Hyperball. Okay, nein. Achtmal so hoch, wenn ich viermal so hoch. Bin. Wie sieht das noch mit Hyperball aus? Was hat denn der für eine Catchrate? Catchrate von 2 1,5. Pokéball hat wahrscheinlich eine Catchrate von 1. Oder? Steht natürlich nicht. Okay. Ja, wahrscheinlich eine 1. Und dann ist Superball doppelt. Superball ist 1,5. Dann ist ein doppelter Levelunterschied. Nein, ich versuche... Okay, ich bin ja nach oben. Um. Das heißt aber, ich darf für die Raids auch Pokémon mitnehmen, die auf der Bank sind eigentlich. Da kann ich die Raid-Regelung aber ein bisschen lockern immerhin. Das finde ich gut. Das sind keine Raids. Da drüben war einer. Ich wusste nicht, ob da drüben auch noch welche waren. Nix. Ich war ein wenig kochen. Kochen wäre auch eine Möglichkeit zu haben, zu leveln. Theoretisch. Bist du dieselbe Person nochmal? Ah ne. Ja, nimm. Wow. Ja, wenn ich gut koche, könnte ich einen EP-Boost bekommen für alle. Das wäre natürlich auch was. Dann würde ich Scream durch was auf der Bank ersetzen, dass ich leveln will nebenbei. Ah, die ist nicht da, das wäre schade. Das wäre nämlich cool gewesen. Auch wenn die verdammt schwer wäre. Ja, ich nehme jetzt hier nicht überall das Watt mit. Ich will eigentlich nur in diesen Raider. Ich hoffe, es ist kein Fünfer. Man braucht später noch Watt für. Ähm also man braucht es nicht, man kann es mit jedes hier eins ausgeben. Bringt Vorteile. Ah. Delegator wäre zwar mega gut hier, aber ne. Ah, oh, Drecksvieh. Ah, du bist Drecksvieh. Jetzt muss ich überlegen, was kann ich da mal machen. Es das ist heißt Stahl-Psycho, das heißt Feuer ist sicher doppelt so stark. Wenn es keine Schwebe hat, ist Boden doppelt so stark gegen Stahl. Und wegen Psychogeist-Unlicht, das wird nicht durch Stahl beeinträchtigt. Ich riskiere es nicht mit Schwebe, weil das vier meistens Schwebe dabei. Aber Feuer habe ich absolut nicht zu bieten. <lacht> Scheiße. Geist unlich, ich könnte mit Float hier rein. Oder ich riskiere es mit Heslan. Hesslon ist auch ein guter Hitter. So, ich muss mir kurz die Nase putzen, das geht ja gar nicht. Ich komme gleich. Also ich mache kurz die erste Runde, dann bin ich weg. Für 10 Sekunden oder so. Ich habe sie hinten liegen. Ich muss sie nur kurz holen. Ah ja, natürlich habe ich hab hier einen Loser dien dabei. Klar. Die Typverteilung wie immer ist sehr gut aufgehoben hier. Sehr gut. Also ich komme gleich. Tja. So. Nicht mal was Großartiges verpasst. Also ich hab's gesehen, aber naja. Eine Stunde drei, das heißt nach diesem Kampf werden wir fertig machen. Ja, ich könnte skippen, dass ich die Baristas farmen könnte eigentlich. Dann könnte ich da gut leveln, aber nein. Ich koche wahrscheinlich zwischen den Folgen dann was zusammen. Alright. Ich hoffe, die anderen machen auch noch irgendwas an Damage ein bisschen. Dass sie vielleicht schon den ersten Schutzschild auslösen. Nein. Weil dann hätte ich den jetzt mit dem Dynamax loswerden können. Oder zumindest schrumpfen können. Weil jetzt wird er gleich getriggert wahrscheinlich. Ja, natürlich. Bringt halt nichts, wenn es nur 10kp braucht, bis der Schild auslöst. Hätte ah. der Aqua-Durchstoß getroffen, wäre das gut gewesen. Iron Defense, yay! So, das jetzt heißt, müssen wir alle treffen. Er ja, hat keine Schwebe. Ja, Steel Spike macht zum Glück nicht so weh. Jetzt nehme ich mich wunder, was der für Fähigkeiten hat, neben Schwebe. Schwermetall ist Hitze, das Hidden? Hitzeschutz. Halbiert den Schaden von Feuer und Verbrennungen. Nice, also von Feuerattacken. Und Schwermetall. Das Gewicht verdoppelt sich, das hat Einfluss auf Stärke der Attacken. Strauchler, Fuskel, und Brandstempel. Und dann gibt es noch Leichtmetall, das ist das Gegenstück davon von da kommt Heavy Metal, das ist Schwermedal von Bronze. Okay. Nice. Mhm. Das ist erledigt. Aber noch mehr was? Ich check das Spiel echt nicht mehr. Aber ich vergesse das Wasser. Oh, Level 4. Ach du Scheiße, der wird heavy. Ja gut, ich mache die 2-3 Raids mal nebenbei. Er melde mich dann nächste Folge wieder mit Folge 19. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.